hallo. Hallo. Hier sind wir wieder, Dominik, Holger und Klaus zu einem, einer neuen Runde vor der Kamera. Heute aller Gottes ohne Barbara. Ja, liebe Grüße an Barbara von Tschechien. Hallo, Barbara. Hallo, Barbara. Beim nächsten Mal ist sie sicherlich wieder dabei. Mhm. So, wir haben heute ein brandaktuelles Thema, nämlich die allseits diskutierte Ehe für alle. Homo-Ehe ist ja out, also Ehe für alle. Es gab dazu äh, in Deutschland eine, ähm, eine Initiative im Bundesrat, äh, es gab Debatten im Bundestag und davor gab es eine historische Entscheidung in Irland. Über 60 Prozent der katholischen Bevölkerung gab es ein klares Ja zur Ehe für alle und gerade gestern gab es eine nicht weniger historische Entscheidung aus den USA, wo der oberste Gerichtshof äh, entschieden hat, dass in allen US-Bundesstaaten äh, Menschen gleichberechtigt sein müssen, äh, wie immer sie heiraten wollen. Das heißt, da gibt es jetzt definitiv die Ehe für alle. Bei uns wird immer noch rumgeeiert, äh, die CDU, die CSU vor allem, mauern, wo sie können. Die Begründungen gehen in die immer mehr aus. Äh, ja, so, darüber wollen wir jetzt mal sprechen. Die Ehe für alle. Und ich finde das jetzt ganz interessant, wenn wir sagen würden, wie wir das erst dann mitbekommen haben. So. Ja, durch genau. das Internet natürlich, aber wie und so. Ich habe es zuerst gesehen auf meinem Smartphone. Ich habe es eine Eilmeldung der Tagesschau. Und dann dachte ich, bei mir war es spannend. <lacht> das ist Spiegel Online? Genau. Und? So. Bonn, ja. Bei Dominik? Mhm. Äh, bei mir war es einfach Facebook. Ich habe da einfach durchgeguckt und dann mal dümm, dümm, dümm. und dann habe ich geguckt, oh ja, und dann gab es irgendwie auf Twitter einen Hashtag Love Wins und der hatte innerhalb kürzester Zeit irgendwie, mhm. keine Ahnung, drei Millionen Tweets und ich habe jetzt nochmal heute geguckt und da hatte der 8,59 Millionen Tweets und ich habe, glaube ich, noch nie etwas gesehen, was so viele Tweets hervorruft. Ja, Wie ein Lauffeuer war. um die Welt. Das ja. ist schon toll, ja, ne? Ja. also ich habe mich sehr gefreut gestern. Wirklich, ja, das ich Video mich auch. Habe also das und habe das auch aus. entsprechend auf Facebook gepostet und habe dann auch reingeschrieben, dass jetzt wohl äh, jemand am Zuge ist, und zwar unsere Frau Merkel, bzw. die CDU. Ja, die ist am Zuge, wird wahrscheinlich wird nichts passieren, auch ja. da wird irgendwann ein Gericht entscheiden, wie, wie bisher auch, was ich schade schadet. Ja, es ist, ist traurig. Es ist traurig, ja. ja. Die Frau Merkel ja. könnte doch mal vorangehen jetzt ja. und auf den Zug aufspringen, der ja nun schon in, in voller Fahrt ist. Ja, und diese Entscheidung kommt natürlich genau richtig ähm, jetzt zum CSD in Berlin. Übrigens ist auch jetzt CSD in New York. Das passt alles sehr schön. Nächste Woche in Köln. Nächste so Woche in Köln. Also, das gibt es mal richtig einen Schub drauf. Ähm, es kann also auch bei uns eigentlich nicht mehr lange dauern. Es darf eigentlich nicht mehr lange dauern. Es ja, ja. sollte eigentlich selbstverständlich sein, weil... Dass man alles reglementieren muss, finde ich schon traurig genug. Ich man, mein, okay, die Amerikaner müssen das jetzt auch reglementieren, aber Und ich dass das immer Gerichte soft. entscheiden müssen. Und das ist so peinlich für den Politiker, so. finde ich. Ja. Und äh, es hat ein Politiker in der vor zwei Wochen circa. Ich meine, das war der. Norbert Blüm äh, gewesen, der mhm. hat gesagt, warum äh, wird denn hier äh, der Gruppenzwang nicht aufgehoben? Das heißt, der, der äh, Fraktionsfang nicht aufgehoben, genau. dass man parteiübergreifend abstimmen kann und mhm. jeder für sich für sein, mit seinem Gewissen entscheidet. Und ja. ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine absolute tagende Mehrheit kriegen würde für Entschuldigung. die Entschuldigung. Ehe. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Es gibt ja auch schon, ähm, man kann es schon sehen, es gab jetzt einen, äh, einen, einen, einen äh, Beschluss äh, des Parlaments in Kiel, Schwing-Holstein. Von allen Parteien, also auch der CDU, ja, auch die, CDU die sich einmütig äh, für die Ehe für alle äh, äh, ausgesprochen haben. Also auch in der, in der CDU, natürlich ist, gibt es viele, die dafür sind. Also das, das humort ganz ordentlich. Aber es bricht noch nicht so richtig aus. Aber wenn ich dann wiederum sehe, was die, die welche Peinlichkeit sich gerade die CDU in Ach. Berlin leistet, Ach. die jetzt eine sogenannte Mitgliederbefragung machen möchte, yeah. dass ich glaube, der Schuss könnte nach hinten losgehen, weil mit Sicherheit viele CDU-Mitglieder cdu, äh, CDU für ein Nein vielleicht sogar votieren würden, aber letztendlich wäre es ein, ein, ein peinliches Statement für eine Partei, die eigentlich offen sein will. Mhm. Wenn ich sehe, ich habe heute Bilder, aktuelle Bilder vom CSD in Berlin gesehen, wo äh, vorweg äh, die CDU mit ihrem Wagen vor, äh, äh, einfach nur peinlich. Die wollen Toleranz darstellen und sind das Intoleranteste, was da rumfährt. Yeah. Yeah. Also damit habe ich wirklich äh, ein Problem. Oder dieser Gruppenzwang im Bundesrat, <lacht> wo dann also wir, wenn, wenn, äh, die CDU musste sich, äh, die SPD musste sich enthalten. Da hat die SPD so einen Druck gemacht, wenn die gesagt hätten, äh, wenn ihr jetzt dafür das Ja plädiert für die Ehe äh, oder für den Entscheid, dann wird die Koalition brechen. Also diese erpresserischen Methoden. Also war weißt du es jetzt Berlin, ne? Ja, der das war in Berlin, die, ja, ja. Die, die, die, der, der, der, die Regierung. Der regierende Bürgermeister ja. musste ja. sich enthalten. Der Herr Müller, ja. Mhm. Ähm, was ihm natürlich sichtlich schwer gefallen ist. Sehr schwer gefallen ist, ja. Mhm. Um das Leben und Kulturfriedens willen. Koalitionswand. Traurig. Ist furchtbar, ja. ja. Aber das ja. ist ähm, verbogen, wird sich alle ja. Ja. Bis, zum, bis zum, Bis man sich nicht mehr wiedererkennt. Wieder da wurde sogar gefordert, dass Herr Müller, also der Bürgermeister in Berlin, jetzt zum CSD heute äh, auch nicht sprechen solle. Hatte ich auch wieder Quatsch. Ne? Ja. Also, so. Ich finde ja. das furchtbar im Grunde. Ne? Das ist Politik wird dann wie immer auf den Rücken oder auf den, sagt man das, auf den Rücken von den armen Leuten ja. ausgetragen. Ja, ja. Und äh, die machen da irgendwelche Entscheidungen, wollen nur scheiß Wählerstimmen von irgendwelchen alten, eingesessenen Bayern irgendwie haben. Und äh, ja. die denken gar nicht irgendwie daran, dass also ich verstehe, das, also, ich finde das scheiße so. Also die, die Diskussionen gehen mhm. natürlich weiter und die Argumente gegen die Ehe für alle gehen natürlich äh, immer weniger, gehen äh, immer mehr aus. Also da gibt es ja auch jetzt überhaupt gar keine, äh, es gab bisher schon keine und es gibt es noch viel weniger. Und Gründe dafür, ja, das und dann eben so machen zu sagen, ja, Ehe ist Kinder und das, ist, das wird dann von Leuten gesagt, wie Die, gar keine, ja, die gar keine haben. Kinder haben keine Kinder haben. Frau Merkel bringt es ja. auch nicht. Ja, ja, das so nicht nur Frau Merkel. Es waren ja einige Politiker, die sich auf dieses Thema ja. berufen haben, Familie und Kinder, und selber gar keine Kinder haben. Und äh, gerade die müssen doch eigentlich die Klappe halten. Das das Sie, ja. In Amerika war das ja auch, dass die irgendwie manche gesagt haben, ja, wenn das wirklich mal kommen sollte, dann verbrenne ich mich äh, am lebendigen Leib. Ja, so, bitte und, schön. Ne, Das ist natürlich blöd. Entschuldigung, aber jetzt. dann soll das bitte, Entschuldigung, dann soll das bitte tun. Ich meine, ja. ich bin bestimmt nicht so gelagert, dass ich mir sowas wünsche. Aber bitte, wenn die einer uns ja. versucht damit zu ja gut, dann können wir es nicht verhindern. Genau. Also, <lacht> äh, ist also aber schon traurig. Sowas ja. Zu sagen ja. überhaupt. Ja. So. Und äh, dann sind das auch immer dann auch irgendwelche, die sagen, wir sind Christliche, wollen christliche Werte und der oberste christliche Wert ist, dass alle Menschen gleich behandelt werden. Ja, exakt. Und, genau, genau, genau. Genau. und das, das setzt sich immer mehr durch. Also jetzt wieder in den USA, das ist bahnbrechend. Auch in Südamerika gibt es immer mehr Staaten, die die Ehe für alle äh, einführen. Ähm, und das ist auch völlig in Ordnung so. Selbst ähm, Staaten, von denen man weiß, dass sie also überwiegend eine Bevölkerung haben, die katholisch glaubens ist, gerade da in die Irland auch, nicht? Jetzt, also, da, da sieht man, dass die Gesellschaft schon wesentlich weiter ist als die Politik. Und die konservative Politik und vor allen Dingen auch die Kirche, die katholische Kirche, ja. viel, viel weiter. Und ja. ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass die Iren so entschieden haben. Und wenn man bedenkt, dass vor zwei, drei Tagen in Amerika war es ganz interessant, da war ein Rechtsanwalt in Kalifornien, der wollte sogar die Todesstrafe für uns Homosexuelle fordern. Nein. Ich meine, das ist natürlich gleich auch von vornherein abgeschmettert worden, das ist Ach. gar nicht zugelassen worden. Aber auch das finde ich schon vermessen in der heutigen Zeit. Also, ähm, ja, also ich weiß nicht, heutigen was geht in den Köpfen, Köp ja, was geht aber in manchen Köpfen vor? Ja, das ist schon krank. Ja. Aber wenn man sich überlegt, also Amerika hat jetzt wieder so teilweise eine Vorreiterrolle und ja, aber in, in Saudi-Arabien oder so, keine Ahnung, ja, das ist das ist ja immer noch Todesstrafe. Deswegen ja, genau in der heutigen klar. Zeit, ja. so, ne, dass du, äh, in westlichen Ländern in der heutigen Zeit, ist das natürlich zu äh, ja. gesehen. Ja. Und was ich gestern auch noch gesehen habe, war, äh, irgendwer im Bild, glaube ich, auch auf Twitter, stand dann, ja, äh, Amerika ist hiermit da, das 21. Land, in dem äh, gleichgeschlechtliche Ehe, wirklich total gleichgestellt sind. Mhm. Und das hat mich auch gewundert. Ich habe sogar gedacht, hm, ja, was sind denn die anderen 21 Länder? 20. 20 ja, Länder, ja. ja. ja richtig, richtig. Also, ähm, ja. Ja gut, aber die jetzt im Einzelnen aufzuführen, ich glaube, das wird das, das Thema sprengen. Nee, also, ja, klar, äh, aber das ähm, ist ja das sind ja schon einige Länder. sind schon das einige, ja, da aber es sind alles Westliche. Man darf fest, ja, ja, das das so. sowieso, man darf auch festhalten, dass ja. ähm, unter diesen Staaten, in denen das schon der Fall ist, ähm, gerade auch in, in, in Europa, ähm, überwiegend Staaten sind mit konservativer Regierung und, und oder mit überwiegend katholischer Bevölkerung. Spanien mhm. ist Vorreiter, England übrigens auch, ähm, mhm. Irland und so weiter. Äh, und bei uns äh, sind sie immer noch am Rumeier. Selbst die Queen. Selbst die Queen, die Queen. hat auf einer Gartenparty... Ja. Ähm, Eine sehr intensiv mit deinem Buch bereits gesprochen. und sein ja. und seinen Mann ne? oder sein Freund, ja. der fand ich sehr schön. Ja, ja. Sehr, sehr, sehr, sehr. So, und jetzt haben wir also im Internet zu, zu sehen, ähm, das Weiße Haus in Regenbogenfarben. Ja, ja. ja, im Internet ist jetzt wirklich alles in Regenbogenfarben. Ja. Tumblr ist in Regenbogenfarben, Buzzfeed ist in Regenbogenfarben, Facebook weiß ich nicht, aber, aber, ja, aber die ganzen großen Seiten ja, sogar ja. Heise Online. Heise Online ist meine Lieblingstechnikseite, ihr kennt das wahrscheinlich nicht. Aber Nein. Du <lacht> <Ich lacht> so, es jetzt nicht wieder diesen Wink. So, geht ja. Wie blöd wie wir vielleicht sind, wie technisch unbegabt. Ja, das Nein, hat also, ja nichts mit Blöd zu tun, sondern <lacht> mit Interessengebieten. Ja, nur ja. weil ihr das nicht kennt. Nein, halt, ja, alles ja. gut, alles gut. Du musst dich nicht rechtfertigen. Ah, wir sind ja tolerant. So, das können <lacht> ähm, wir dir mal rausschneiden. Du musst so. dich nicht rechtfertigen. schneiden, wir rausschneiden. Ja. Nein, aber ja. es ist echt alles Regenbogenfarben. Ja. Und ja. wenn Und man bei Twitter den Hashtag Love Wins macht, kommt automatisch ein Regenbogenfarben her. Nein, das ist So toll. also wir sind überall. Ja. Ja. So. Ja, was ich auch toll fand, den Hype heute bei Facebook, fast jeder, der was auf sich hält, hat sein Foto hinterlegt mit dieser Regenbogenfarbe. Ich fand das wirklich... Sehr sehr interessant. Und wie kann man das machen? Gibt es da eine App? Äh, ja, du musst nur die, du musst ja diese die Verlinkung nur anklicken bei jemandem, wenn du das siehst, die ah, Verlinkung ja. anklicken und das wird dann und dann gibst du dann Foto, legst du dann ja. Foto, was du jetzt drin hast und dann geht das auch Ich habe, ich mache das nicht, aber ich mache das generell nicht, weil das ist immer ja. so eine Sache von drei vier Tagen. Ja, das ist ja gut. trotzdem. Ich das gab's schon. auch äh, nach den Anschlägen in Paris. Ja. Äh, ich bin Charlie und so. Das dauert drei Tage, dann ist es Nein, ich nicht. war zwei Wochen, hatte ich. So lange? Ja, Bitte schön. wollte also, es keiner mehr Charlie. Nein, nein, ja, ja. jetzt bin ich es auch nicht mehr. Das hat heißt, Charlie schon. Aber warum eigentlich nicht? Nein, nein, ich bin schon doch Charlie. Darum geht es ja überhaupt nicht. Ja. Sondern es geht um die Tatsache, dass man natürlich nicht die ganze Zeit das machen muss. Aber in dem Moment, ja. wo es ist, sollte man schon, finde ich, persönlich präsent sein und sagen, das ist die Masse. Ja, ja, das, wir, ja, sind nicht, wir sind nicht alleine. Das stimmt wohl. Das, das ist ja, ja auch das, ganz cool, sowas zu machen. Okay. Aber ich verstehe auch dich da, dass du sagst, okay, es bringt nichts. Mm -hmm. ne? weil, weil, es ist natürlich so natürlich sagt, dass das nicht Ja, da spielt man den ja, Zug auf und ach, alles toll und so. und das Es ist dann, ja nicht toll. das ja. ist dann einfach nur eine Begeisterung. Es ist ein Hype. Ja. Äh, ja, mein, ja, wir ja. haben jetzt im Moment diese, die Möglichkeit der Medien. Warum soll man da nicht mal ja, Präsenz zeigen? Das mal Es geht ja nur um die Präsenz. Ja, natürlich. Die Präsenz ist ja auch in der Medien ganz toll. Also ich diese ganze Debatte hier bei uns äh, nach dem nach dem Votum in Irland. Ähm, da war das, glaube ich, drei Abende in Folge, war das Thema Nummer eins in der ja. Tagesschau. Ja. Also, das ist hat schon was. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, auf jeden gespielt. Genau. Tagesschau, ja. habt ihr das gestern gesehen? Also live? Oder wie ja. war das? Weil ich habe mir nachher noch. Ja, in der da App war das, das ähm, auch natürlich Meldung mit einem Reporterbericht, aber das war so gegen Ende. Aber immerhin. <lacht> ja. Wir haben schon ziemlich. Äh, ich habe nämlich äh, geguckt war. dann in der Tagesschau-App. Und äh, hab dann nicht ich habe dann geguckt, weil da sind ja auch die Artikel so. Und dann war dann halt der drittletzte Artikel, war das dann halt. Und äh, dann habe ich mir das angeguckt. Und da stand, also die Uhrzeit stand 20.17 Uhr, so. Da war ich irgendwie verwirrt. Nee, Und das, das war nicht so war natürlich vorher. Ja, 20. das geht ja nur 20.17 Uhr. 20. Aber äh, oder 12 oder auf jeden Fall fand ich den Bericht schon nicht gut, so weil ähm, es wurde zwar gesagt, ja alles schön hier, Männerchor hat gesungen und mm -hmm. so, aber es wurde dann gesagt, ähm, ja auf Twitter hat irgendein äh, ja, Governor oder was auch immer irgendein Typ gesagt, ja voll schlimm und so voll Scheiße. Und es wurde aber nicht gesagt, dass Millionen Menschen mit diesem Hashtag Love Wins mm -hmm. da gesagt ja. haben, wie geil ja. das ist. Es wurde nur gesagt, ja ist schön ja. und so alles gut. Und dann wurde gesagt, ja, aber auf Twitter hat der und der gesagt äh, so. Ja? und das fand ich halt in dem sinne eine scheiße natürlich. Also das negative hervorgehoben ja genau oder? also es wird zwar erst gerade schön und gut aber ne? also es ging ja darum dass ja drei us-staaten hatten ja geklagt ja. und äh, hat angenommen dass jetzt das gericht entschaltet dass in diesen drei bundesstaaten ähm, das, das, das verbot äh, aufgehoben wird nun gilt es für die ganzen usa also für alle 52 bundesstaaten äh, was schon äh, eine wegweisende entscheidung ist und dies auch Irreversibel. Also, da kann jetzt keiner mehr sagen, das akzeptiere ich nicht, da gehe ich gegen an, das geht nicht, das ist jetzt durch. So, und ähm, bei uns, finde ich, könnten doch jetzt mal, könnte doch jetzt endlich mal nach der Sommerpause die Politik ähm, endlich mal Vorreiter spielen und sagen, so, wir setzen das jetzt einfach um, wir machen das jetzt. Das könnte sich auch mal von Merkel auf die Fahnen schreiben und ihre CDU, die und haben, glaube, CSU, bitte. gerade in diesen Tagen 70 Jahre alt wird, die ja. könnten ja auch mal. Dann jetzt gucken wir mal nach vorne, wäre ähm, doch mal ein ganz schöner Schritt und besser als immer noch irgendeinen Gerichtsentscheidung zu warten. Jetzt schon oh, da, werden da. Sie drauf, da werden Sie darauf angekommen lassen, wie die anderen Entscheidungen auch. Das wird ja, ja, wir mal. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das wieder so Die Mehrheiten wird. im Bundesrat sind auf jeden Fall schon da, im Bundestag wären sie auch da, wenn natürlich die SPD aus so, ja. dagegen die müsste da natürlich dagegen stimmen, aber Ah, oh es Gott. läutet. Ich habe noch so viel zu sagen. Ja, dann kann ich auch